Ja, ich habe es getan. Ich habe mir Playtif Asterix-Sets von Lidl geholt. Und heute werden wir mal sehen, was die so taugen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Review des kleinen Centurio-Zelts an. Wir werden mal reinschauen, wie es da drin so aussieht. Ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass da so verdammt viele Tüten drin sind. Ja, ich finde die Anleitung ist schon mal nice gestaltet. Das ist halt nicht so farbig wie bei Lego. Dann haben wir hier noch so, einen, keine Ahnung, so eine Bedienungsanleitung, Lese ich mir sowieso nicht durch. Und wir haben immer noch einen Stickerbogen. Die Tüten sind hier tatsächlich in Farben unterteilt. Wir haben hier die braune Tüte, hier die gelb-rote, eine weitere gelb-rote und hier nochmal eine gelb-rote. Und hier eine Tüte mit den Restteilen. Und oh. mhm. meins? So, wir sind jetzt gerade mal bei Schritt 3 und jetzt müssen hier Aufkleber drauf. Wollt ihr mir beim Verkacken zusehen? Hier seht ihr es. Sieht man das? Ich habe den falschen Aufkleber genommen. Der muss da drauf und nicht da. Jetzt habe ich ihn so schön aufgeklebt. Warte mal, man klebt den Aufkleber tatsächlich hier über zwei Steine drüber. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Aufkleber noch nie so gerade wie hier aufgeklebt. An dieser Stelle muss ich leider einen Minuspunkt wegen den Aufklebern geben. Es sind einfach zu viele und die Technik, dass man die über zwei Steine rüberklebt, wie zum Beispiel hier und hier, ist nicht wirklich die beste. Es muss eigentlich einen Pluspunkt geben, da die Klemmkraft wirklich unglaublich ist. Die Steine haften wie Kleber. Selbes Szenario, dieser Sticker hier muss jetzt auf diese Platte. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe es eine halbe Stunde ungefähr gebraucht. In dem Set sind zwei Figuren enthalten. Einmal einen ganz normalen Legionär von der römischen Legion. Und einen Centurio. Der Legionär besitzt ein Speer. Einen Helm, der leider nicht mit Lego-Figuren kompatibel ist. Das Gesicht ist leicht Comic-mäßig gemacht. Aber das finde ich weiter nicht schlimm. Sogar die Seite ist hier bedruckt. Deswegen gibt es einen weiteren Pluspunkt für das Set. Es ist eine ziemlich coole Figur, die leider nicht gut mit Lego kompatibel ist. Figur Nummer 2 gefällt mir deutlich besser, denn es ist der Centurio. Er hat einen Umhang hinten. Er hat ein wirklich cooles Legionärschwert dabei. Die Seite... Man sieht hier, ist optimal bedruckt und er hat auch hier noch einen kleinen Ständer bei sich, so eine Art Displayständer. Und ich finde vor allem den Helm ziemlich cool mit der Bürste. Auch dieser Kopf ist sehr comichaftig gestaltet. Ich würde den Figuren gerne mal eine 7 von 10 geben, da ich sie persönlich ziemlich nett und schön gestaltet finde. Allerdings kann man die Beine nicht individuell bewegen. Trotzdem muss ich sagen, dass mir die Figuren sehr gut gefallen und dass man sie sich gut hinstellen kann. Kommen wir nun zu dem Set selber. Das Set ist ein kleines Zelt mit ziemlich viel Zubehör. Und um das Zubehör zu sehen gescheit, müssen wir die Hütte oben öffnen. Das ist die erste Funktion, man kann den Deckel runter machen. Finde ich schon mal nicht schlecht. Wir haben hier einen Thron für den Zenturium. In Den kann er sich reinsetzen. Fast perfekt, er kann sich da super reinsetzen. Dann haben wir hier einen sehr, sehr, sehr missglückten Aufkleber von Julius Caesar, der leider über mehrere Teile rübergeklebt wurde. Wir sehen es ja hier. Das finde ich sehr schade, vor allem hier an der Seite sieht man sehr oft, äh, wie das über mehrere Steine rübergeklebt wurde. Kommen wir nun hier zu dieser Karte. Auf dieser Karte sieht man... Das Standard drum das man sonst normalerweise bei Asterix und Obelix ähm, am Anfang des Buches sieht. Hier draußen haben wir das altbekannte SPQR-Schild, was ja sozusagen das Zeichen der Römer ist. Hier vorne, und das finde ich ziemlich cool, haben wir eine Liege. Hier aus diesem Becher dort äh Bären nehmen kann. So haben wir es ja im Comic immer, wie die Adligen sozusagen auf diesen Stühlen sitzen und dann aus dieser Schüssel äh, die Trauben oder so nehmen. Hier draußen ist nochmal ein kleiner Getränkespender. Hier haben wir zwei Tassen dabei. Hier ist ein Fass. Kann man sich sozusagen eine kleine, eine kleine Tasse nehmen und sich hier die abfüllen lassen. Dann haben wir hier noch zwei Hocker, eins und zwei. Was ich allerdings cool finde, ist, dass hier wirklich nicht an Stein gespart wurde. Sie haben hier wirklich. So viele schöne Steine reingebaut, die mir so oft gefehlt haben beim Mox. Vorne am Dach haben wir noch den Adler der Römer. Und auch das Dach finde ich hier persönlich ziemlich schön gestaltet, weil auch hier nicht an Steinen gespart wurde. Kommen wir nun zum Fazit. Ich finde, dieses Set lohnt sich absolut vom Preis, wenn ihr gute Steine haben wollt, wenn ihr... Einfach ein schönes Set zum Hinstellen haben wollte, müsst ihr einfach nur 6 Euro zahlen. Das sind eineinhalb Lego-Minifiguren. Von den Figuren bis zum Set, bis über die kleinsten Details, ist dieses Set wirklich gut gelungen. Und ich kann es weiterempfehlen. Kommen wir nun zum Speed-Review. Dieses Set enthält zwei Minifiguren. Die Waffen sind kompatibel mit Lego, allerdings sind die Helden nicht kompatibel mit Lego. Die Torsos sind hier aber sehr schön bedruckt. Bei dem Zelt kann man den Deckel abnehmen und darunter findet man einen Sessel, eine Cesar-Büste und eine Kamera über Gallien und das unbesiegbare Dorf. Vor dem Zelt findet man eine Liege mit einer Schüssel, wo sich zum Beispiel ein gehobener Römer hinlegen kann und essen kann. Daneben findet man eine SPQR Flagge und auch wird was zu trinken darf natürlich nicht fehlen. Das Problem an den Sets sind die Aufkleber. Die Aufkleber sind meiner Meinung nach sehr missglückt hier. Die Aufkleber werden in diesem Fall nämlich über mehrere Steine herübergeklebt, wie man hier sieht. Trotz der vielen Aufkleber und der langen Zeit, die man für dieses Aufkleben braucht, finde ich dieses Set ziemlich grandios und ich kann es für gerade einmal 6,99 extrem gut weiterempfehlen. Das war's jetzt aber auch schon mit dem Review. Gerne abonnieren, wenn ihr auch das Review des Asterix-Haus sehen wollt. Tschüss, bis bald!